Willkommen zu unserem Kurs Das kleine 1x1 der Kostenrechnung. Mein Name ist Dr. Laut und das heutige Thema lautet Wie reich sind wir eigentlich? Als Unternehmer und als Privatperson auch sollten wir Entscheidungen auf Basis des ökonomischen Prinzips treffen. Sinnvollerweise sollten unsere Entscheidungen rational sein. Sie sollten auf ganz konkreten Fakten basieren. und Die Kostenrechnung liefert uns einige wichtige dieser Fakten als Zahlen. Bevor wir doch über Entscheidungen sprechen, also über Dinge, die in der Zukunft liegen, wollen wir zunächst mal unseren Status Quo betrachten. Wie sieht unsere augenblickliche Vermögenssituation aus? Ja, Wie reich oder wie arm sind wir wirklich? Dazu müssen wir Bilanz ziehen. Die Bilanz ist eine übersichtliche Darstellung der augenblicklichen Vermögens- und Kapitalsituation und die Bilanz basiert auf dem Inventar. Das Inventar ist eine lange Liste, in der alle Vermögensgegenstände und alle Verbindlichkeiten, sprich Schulden, aufgeführt sind und als Saldo dieser beiden Positionen ergibt sich das Reinvermögen. Wir zählen also zunächst einmal auf, was alles da ist im Unternehmen, welche Gegenstände langfristig im Unternehmen sind, das nennen wir das Anlagevermögen, welche Gegenstände und Werte nur kurzfristig im Unternehmen sein sollen, das ist das Umlaufvermögen, und dann ziehen wir von diesem Vermögen die Verbindlichkeiten ab, das Fremdkapital, die kurz-, mittel- und langfristigen Schulden bei Banken, bei Lieferanten. Als Differenz erhalten wir das Reinvermögen oder das Eigenkapital. Und das Eigenkapital ist jetzt ein Maß dafür, wie arm oder wie reich wir sind. Um von diesem ausführlichen Inventar zur kurzen, übersichtlichen Bilanz zu kommen, machen wir zwei Dinge. Zum einen fassen wir viele Positionen zusammen und zum anderen formatieren wir diese Liste um. Im komprimiertesten Fall können wir das gesamte Anlagevermögen zu einem Punkt zusammenfassen. Wir komprimieren also die gesamten langfristig in einem Unternehmen vorhandenen Unternehmenswert in einer Position alle Gebäude, alle Grundstücke, alle Maschinen. Genauso können wir das Umlaufvermögen zu einer großen Position zusammenfassen. Zum Umlaufvermögen gehören alle Kassenbestände, alle Bankkonten, alle fertigen und unfertigen Erzeugnisse, alle Forderungen an Kunden. Anlagevermögen und Umlaufvermögen bilden das Gesamtvermögen und das ist auch schon die linke Seite der Bilanz, die sogenannte Activa-Seite. Sie repräsentiert all das, was wir von außen von dem Unternehmen sehen. Die rechte Seite der Bilanz beantwortet nun die Frage, Wem dieses Vermögen tatsächlich gehört? Gehört es den Banken und sonstigen Geldgebern? Ist es also auf Fremdkapital basierend oder ist es auf Eigenkapital basierend? Wir summieren dazu im Inventar die gesamten Verbindlichkeiten, kurz-, mittel- und langfristige Kredite bei Banken, Hypothekenkredite, Lieferantenkredite etc. und kommen zum Block des Fremdkapitals. Die letzte Position der Bilanz errechnen wir aus Gesamtvermögen minus Verbindlichkeiten. Wir erhalten das Eigenkapital, die wichtigste Position der Bilanz. Eigenkapital und Verbindlichkeiten zusammen ergeben das Gesamtkapital, die Passiva. Sie entsprechen exakt den Aktiva. Daher auch der Name Bilanz von Bilancia Waage. Die Bilanz ist eine stichtagsbezogene Aufstellung des Vermögens. Interessant ist nur die Veränderung, die sich nach einer gewissen Periode ergibt, hinsichtlich des Eigenkapitals. Hat sich das Eigenkapital vergrößert, dann hat das Unternehmen einen Gewinn erwirtschaftet, dann sind wir sozusagen reicher geworden. Hat sich das Eigenkapital hingegen vermindert, so hat das Unternehmen einen Verlust erwirtschaftet. Wir sind ärmer geworden. Selbstverständlich sind auch die anderen Positionen in der Bilanz nicht unwichtig. Es gibt in der Bilanzanalyse eine Reihe von Kennzahlen aus Größen der Bilanz, etwa der Liquiditätsgrad als Quotient aus Fremdkapital und Umlaufvermögen oder die vertikale Kapitalstruktur aus Quotient aus Fremdkapital Eigenkapital oder die horizontale Kapitalstruktur das Verhältnis von Ka Eigenkapital zu Anlagevermögen. Vielleicht kennen Sie die goldene Bilanzregel, die besagt, dass das Anlagevermögen eines Unternehmens durch das Eigenkapital gedeckt werden sollte. Weitere Kenngrößen der Wirtschaftlichkeit, die Bilanzgrößen beinhalten, sind die Eigenkapitalrentabilität Return on Equity als Quotient des Gewinns bezogen auf das Eigenkapital. Die Gesamtkapitalrentabilität Return on Invest, der Quotient aus Gewinn plus Fremdkapitalzinsen durch Gesamtkapital und die Umsatzrentabilität Return on Sales Gewinn durch Umsatz. Diese Größen sind unter anderem dazu geeignet, um Unternehmen verschiedener Branchen miteinander zu vergleichen. Wir sehen uns die Bilanz unserer Muster GmbH für das Jahr 2011 an. Wir werfen einen näheren Blick auf die Aktiva. Sie sehen, das Anlagevermögen ist unterteilt in immaterielle Gegenstände, Sachanlagen, Finanzanlagen, insgesamt 335 Millionen. Das Umlaufvermögen ist unterteilt in Vorräte, Forderungen, Wertpapiere und flüssige Mittel, insgesamt 653 Millionen und insgesamt haben wir ein Gesamtvermögen von 990 Millionen. Auf passiver Seite haben wir auf der einen Seite die Verbindlichkeiten gegenüber Banken und Lieferanten. Außerdem gehören auch die Rückstellungen zum Fremdkapital. Die Differenz aus Gesamtvermögen und Fremdkapital ist das Eigenkapital, wie schon erwähnt, die wichtigste Position in der Bilanz hierzu 273 Millionen. Die Bilanz ist stimmig und ausgeglichen. Das Gesamtkapital 990 Millionen entspricht dem Gesamtvermögen. Wenn wir uns die Bilanz unserer Muster GmbH ein Jahr später ansehen, erkennen wir, dass viele Positionen sich geändert haben. Insbesondere haben die Aktiva zugenommen auf jetzt 1,21 Milliarden. Diese Bilanzverlängerung ist aber nicht entscheidend. Entscheidend ist, was das Eigenkapitalkonto macht und hier können wir eine Zunahme um 120 Millionen auf 493 Millionen verzeichnen. Das heißt, wir haben einen Gewinn von 120 Millionen in dieser Periode erwirtschaftet. Wir haben das Eigenkapital erhöht, wir sind reicher geworden.